Digga, OBS will mich auch richtig trollen, ne? Die ganze Zeit... Ähm... Äh... Dings hier. Stützt OBS einfach ab. Was ich sagen wollte, ist, ich will irgendwas für drei Robux kaufen. Ja, kaufen. Weil ich natürlich 1300 Robux habe und deswegen will ich mir kaufen. Yay. Game Pass, Chicago Remastered. Das hört sich doch super scheiße an. Und weil es auch scheiße ist, genau ich. Und deswegen gehen wir rein. Also mal gucken, was es dort jetzt so schöne Sachen gibt. Okay, ich pause Das Spiel lädt ziemlich lange. Könnte aber auch in meinem super schnellen Computer liegen, weil mein Computer viel zu schnell für das Spiel ist. Okay, Change Logs Blase, kein Play. Wieso habe ich diese Hände? Bah Bah Bah. bah, Kann man sprit. What the f. WTF, was ist das, Junge? Ah, da vorne gibt es auf jeden Fall Knallen. Ganz, hat sich auch schon mal sehr gut an. Naja, das hat was Naja, Kills Ich glaube ich, ein Shooter-Game. Oder ja. Rennen wir mal über die Straße. Ich will mir jetzt hier ein Auto kaufen, auch wenn es hier, glaube ich, game geben soll. Open Shop. Open Shop. Mal gucken, was es da Shop. Ich habe eine Bessere Rede, ich gehe hier rauf und gehe aus Store. Yeah, I don't think I have enough money. Gut, dann gehen wir wieder zum... Oh nee, nee, nee, ich habe eine Bessere Rede. Ich will ja heute meine kompletten 3 Uhr ausgeben. Es gehe in Please Stone werde ich safe schaffen. Ich will nämlich sozusagen einen Speedrun, wie ich die drei, Robo äh, die drei Robux weg ähm, kriege machen. Und Please Donate ist das beste daf Spiel dafür. Also... Gehen wir mal rein. Und jetzt so auf einmal, ich werde... Äh, ich bekomme so eine riesen Donation auf einmal. Stellt euch mal vor, auf einmal, ich will meine Robots wegbekommen und bekommen dann so eine 70.000 Spende oder so. Stellt euch mal vor, boah, das wäre sick. Das wäre sick, dann würde ich das Video zwar nicht machen, aber das wäre echt actually sick. Weil bei mir wird sozusagen so fast nie donated in Please Donate. Und deswegen wäre das einfach nur sick wäre einfach so krass. Okay, mal gucken. Please donate von Has3nn. So mein Brill. Der Loading Screen. So wir sind wir Your text hier. So. Und so ein simples Donetsch sprinten? Naja, auf jeden Fall will ich jetzt gucken, ob ich weiß, wo 3... Oh! 2! 5! Schade! Ist hier irgendwie irgendwas auf dem Server los? wenn so, man lieber du hast jetzt oder okay. nee er hat einen Katzenstamm deswegen werde ich ihm 100.000 donate mein Spaß bei Huge Cat warte Huge Cat ist dann wahrscheinlich äh, ich will kurz gucken was Huge Cat ist und dann ich okay ich bin weil ich mein Geld ausgeben will Danach werde ich nur Robux haben, also bitte lasst ein Like und ein Abo da. Dann werde ich immer noch neue Robux haben.